Hallo zusammen, ich bin der Fabio, ich mache hier im Wohn- und Pflegeemozigen die Lehre als Koch und ich nehme euch jetzt mit auf meinen Alltag. Kommt doch mit! Meine Tätigkeiten im Alltag sind verschiedenste Sachen schneiden. Ich vorbereite Menüs, vorbereiten, aus zubereiten und Dessert ausgarnieren. Das Besondere an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag etwas anderes machen kann und irgendwie auch kreativ austoben kann. Für die Lehre als Hoch musst du teamfähig sein, du musst Interesse an den Lebensmitteln haben und ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen. Die Atmosphäre hier ist sehr angenehm. Wir sind alle per Du und als Lernende werden wir auch sehr gut integriert. Was also mir auch sehr gut gefällt, hier im Betrieb, ist, dass wir Zeit zum Lernen für die Berufsschule bekommen. An meinem Beruf gefällt mir die Teamarbeit, das Arbeiten mit den Lebensmitteln und die gelernten Eigenschaften auch im privaten Können zu anwenden und die guten Arbeitszeiten. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick in Alltag geben. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch jetzt bei uns im Wohn- und